Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video und heute schauen wir uns mal an, wie du ein perfektes Produkt auf Amazon finden kannst und ich werde mir hier mal die Erfahrung aus über 1000 gefundenen Amazon-Produkten mitgeben. Hier ist das Ganze so, dass wir gar nicht uns jetzt anschauen, was die einzelnen Parameter und die KPI und Co sind, sondern wir schauen uns einfach nur eine Sache an, die ich dir mitgeben möchte, die wahrscheinlich dein Produktsuchen-Game deutlich verbessern kann. Denn oftmals ist es so, dass Leute natürlich sich fast nur die Umsätze und die Konkurrenz anschauen und gucken, okay, ich muss eine Nische finden, wo extrem viele Umsätze gemacht werden und die Konkurrenz vielleicht so mittelmäßig ist und vielleicht nicht so viele Bewertungen bei der Konkurrenz da sind, aber es trotzdem schon genügend andere Amazon-FBA-Seller gibt. Und das ist auch gar nicht mal falsch von der Annahme her, nur oftmals finden Leute gar nicht diese Nischen, die so relevant sind einfach. Und aus dem Grund wollen wir uns heute mal was anschauen, was ich sozusagen die Nische nenne, wo vielleicht jetzt noch weniger Käufer sind, als eigentlich da wären. Das heißt, wir sehen gar nicht genau, wie viele Käufer da eigentlich wären, weil die jetzige Nische einfach so unglaublich schlecht aufgemacht ist. Das heißt, wir sehen äh, Nischen, die vielleicht 5, 6, 7, 8.000 Euro machen. Vielleicht macht einer auch mal 10. Aber das meiste oder die meiste Konkurrenz ist einfach so schlecht optimiert, dass viele Kunden, die auf Amazon nach dem Produkt suchen, dort gar nicht erst Käufer werden und uns gar nicht erst sozusagen mehr Umsätze zeigen. Das heißt, dass es werden gar nicht mehr Umsätze dort generiert, weil die Kunden einfach woanders kaufen und nicht auf Amazon. Und wenn wir mit einem wirklich attraktiven Produkt da reingehen, wir dann halt wirklich diese ganzen Käufer, die eigentlich nicht Kunden werden auf Amazon, dann doch bei Amazon Kunden werden und du sozusagen mehr Umsatz in dieser Nische mit deinem Produkt machen kannst, als du vorher eigentlich gedacht hast. Und wie genau so eine Nische aussieht, das schauen wir uns hier jetzt einmal an. Das heißt, wenn wir einfach mal kurz uns die Nische Saugheber zum Beispiel anschauen, also das ist so ein, so ein Saugheber für Glas, dann kann ich mir die ganze Nische so angucken und sagen, okay, so sah das Ganze vorher aus. Das heißt, wir haben sogar Produkte, die ja, einige Bewertungen haben, hier über 1400 und Co. Und hier war es so, dass äh, ja, das Marketing und Co. wirklich extrem, extrem schlecht von den meisten hier ist. Also die ganzen Produkte, wenn wir uns hier sie anschauen, mit Ausnahme von dem hier, der auch übrigens ziemlich neu ist, ähm, sah das Ganze wirklich so lala aus. Und dann ist der Seller hierher gegangen und hat gesagt, okay, ich habe eine Nische, wo ich sehe, okay, es wird nicht so viel Umsatz hier generiert, aber ich kann doch einiges rausholen. Und hat dann gesagt, okay, letztendlich mache ich das Ganze einfach ein bisschen anders, mache hier ein schönes Zweier-Set, mache es äh, auffällig, mache es mit, mit einer schönen Colorbox, wo auch kein anderer hier, außer der einen hier, der einer Set hat, eine Colorbox hat, die aber nicht wirklich ansprechend ist. Und in dem Fall ist er hergegangen und hat wirklich diese Nische mehr oder weniger neu definiert, weil es keinen Artikel gibt, der ansatzweise auch nur so gut aussieht wie dieser Seller hier. Und aus dem Grund wird dieser Seller über kurz oder lang mehr Umsatz machen, als im Vorfeld eigentlich die anderen Bestseller hier überhaupt gemacht haben. Und das ist genau so ein Punkt, der unglaublich viel Sinn machen kann. Das heißt, geh mal wirklich her, such nach Nischen, die nicht extrem überflossen sind, wo extrem viele Seller schon drin sind und gefühlt alle zwei, drei Wochen irgendwie ein neuer Seller reinkommt, sondern geh auf Nischen, wo du dir von vornherein denkst, puh, und wenn ich ein Kunde wäre, würde ich hier ein Produkt kaufen oder spricht mich jetzt keins wirklich davon an? Guck dann, ob sie mindestens so 5, 6, 7.000 Euro Umsatz machen und wenn du da reingehst, hast du auch in so einem Case eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass du über 7, 8, 9 oder 10.000 Euro Umsatz machst und sogar mehr machst als vorher du dir eigentlich vielleicht gedacht hast. Weil Oftmals ist es so, dass wir einen Bestseller haben, der vielleicht 15, 16, 17.000 Euro Umsatz macht und wir dann uns irgendwo an ihm anpeilen wollen und vielleicht 13, 14, 15.000 Euro machen wollen und selber sozusagen fast mehr oder weniger limitieren durch die Sales, die der Bestseller macht. Aber in so Nischen, wenn du wirklich mit Abstand das beste Produkt auf den Markt bringen kannst, wie es jetzt auch hier der Fall ist, obwohl das Produkt meiner Meinung nach auf den ersten Blick jetzt nicht wirklich für die USP's hat, weil das hat 100 Kilo Traglast, äh, die haben auch 100 Kilo Traglast, das hat vielleicht so einen griffelten Griff, äh, ja doch, haben sie hier auch. Es ist letztendlich das gleiche Produkt in Orange, aber einfach deutlich besser gemacht und genauso leicht kann sein, wirklich, um extrem gute Umsätze auf Amazon zu machen. Das heißt, das wollte ich dir einmal ganz kurz nur mitgeben, gehen Nischen rein, die extrem unteroptimiert sind, wo vielleicht auch nicht so viel Umsatz geht, weil meistens du mit einem besseren Produkt deutlich mehr Umsatz machen kannst, als du dir im Vorfeld vielleicht überhaupt gedacht hast. Und da gibt es unglaublich viele Nischen wirklich auf Amazon. Das können auch Nischen sein, die gar nicht mal so teuer sind, aber auch hier, ich meine, 26 Euro ist eine optimale Amazon FBA, ähm, ja, ein optimaler Amazon FBA Produktpreis und da hast du nicht nur extrem wenig Konkurrenz, sondern auch extrem geringe PPC-Werbeausgaben. Weil natürlich fast keiner von denen, der so wenig Wert auf sein Amazon-Listing legt, äh, auch viel Wert auf PPC legt. Das heißt, hier werden keine hohen Klickpreise sein. Das heißt, auch deine Marge wird nochmal deutlich höher sein. Und du hast wirklich Win-Win-Win-Konzept hier und das sind wirklich Nischen, die ich dir wärmstens ans Herz legen kann. Also geh her, nimm alle anderen Themen natürlich, alle anderen Produktrecherche KPIs, wie dass du jetzt keine wirklich großartige Saisonalität hast, dass du eine lange Historie hast und Co. Aber das hast du bei diesen ganzen meisten Produkten auch, weil einfach das Produkte sind, die seit ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren sich sehr, sehr gut konstant verkaufen, wo aber keiner reingegangen ist, weil niemand die Nische als so interessant gefunden hat. Aber genau das sind eigentlich Nischen, die extreme Goldgruben sein können. Das wollte ich einmal nur kurz hier mitgeben. Wenn du mehr zum Thema mal Amazon FBA wissen willst und auch wissen willst, wie du genau so Nischen findest, dann trag dich mal ein für ein kostenloses Erstgespräch und dann schauen wir, ob wir gemeinsam dein Business mit dir aufbauen können. Und bis dahin würde ich sagen, mach's gut. Ciao, ciao.